Wir leben in einer Welt, in der alles in Bewegung ist. Schneller als jemals zuvor, grenzenlos. Einer Welt, in der der Flügelschlag eines Schmetterlings einen Sturm auf der anderen Seite des Atlantiks auslösen kann. Wir leben in einer komplexen Welt. Diese neue Welt braucht neue, smarte Lösungen. Smart ist, wenn man an jedem Ort der Welt arbeiten kann. Wenn man ganze Konzerne von einem Platz aus lenken kann. Smart ist, wenn wir neue Möglichkeiten entdecken. Wenn wir mit aller Energie daran arbeiten, die Kraft der Natur zu nutzen. Smart ist, wenn Häuser mitdenken, damit wir den Kopf frei haben. Wenn intelligente Systeme allen Generationen das Leben leichter machen. Smart ist, wenn wir Mobilität neu denken. Wenn Energie wirklich effizienter genutzt wird. Wenn Infrastruktur ganz neue Strukturen bekommt. Smart ist, wenn aus grauen Städten grüne Oasen werden. Wenn Hochhäuser zu Gewächshäusern werden. Wenn Städte mehr Energie erzeugen, als sie verbrauchen. Smart ist, wenn sich ganz neue Perspektiven entwickeln. Wenn wir die Chancen nutzen und globale Herausforderungen annehmen. Die DKE ist dabei. Mit Normen, Standards und Regeln die Märkte öffnen, die Qualität weltweit sichern und die Zukunft gestalten. DKE – smarte Lösungen für eine komplexe Welt.